Ich stelle ganz kurz äh, die Akteure aus dieser Runde vor. Wir haben gedacht, dass wir keine äh, Statements mehr am Anfang halten. Wir wollen ganz schnell mit dem Publikum, äh, mit Interessierten hier in dieser Runde ins Gespräch kommen. Und äh, meine Hoffnung ist ja auch ein bisschen, deshalb habe ich mich hier nicht abgegrenzt, sondern so gesetzt, dass ich alle sehen kann, äh, dass die vier sich untereinander vielleicht ein bisschen behaken. Und Potenzial dafür ist ja da. Also Dr. Ralf Bremer. Ähm, ist seit Juni 2010 als Unternehmenssprecher für Google in Berlin tätig. Zuvor arbeitete er 15 Jahre als TV-Journalist, unter anderem beim ZDF. Ähm, er hat Volkswirtschaftslehre, ach, das habe ich auch studiert, hat Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft in München studiert und promovierte zum Thema Globalisierung und Umwelt. Soweit dazu. Caroline Drucker ist ähm, die Chefin von Etsy Deutschland. Etsy ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Montage und Künstlerbedarf. Ich bin dann auch gleich wieder runtergegangen. Ich habe mich gar nicht erst noch reinziehen lassen. Zuvor waren Sie Produktmanager und äh, manager für die Social-Media-Plattform SoundCloud. Ähm, das war offensichtlich ein Berliner Startup. Ne? und sie sind gebürtige Kanadierin, was ich gerade gehört habe. Schön aus Längen, wenn man Deutsch spricht. Aber ich habe auch festgestellt, sie sprechen sehr gut Deutsch. Marcel Weiss sollte von der einen oder anderen Veranstaltung längst schon bekannt sein. Zuletzt war er im Mai auf unserer Urheberrechtskonferenz im Pfefferberg. Er betreibt den tech block Neunetz.com Wirtschaft im digitalen Zeitalter und man findet ihn natürlich auch unter Marcel Weiß auf Twitter und nicht zuletzt vierte in dieser Runde. Nora Vanessa Wohlert ist seit 2011, ja, 2011, das ist das, ne? Das ist Redaktionsleiterin bei Gründerszene und verantwortet die Redaktionskoordination. Sie arbeitete zuvor unter anderem bei einem Start-up in der Redaktion von Fischer Appelt ähm, bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Naja. Ähm, <lacht> und <lacht> ich hatte ein ich paar... Ich hatte ein paar mal mit Unternehmensberatung Roland Berger zu tun, ähm, insbesondere bei der Gestaltung von irgendwelchen Strukturen in meinem kleinen provinziellen Halle, ähm, aber wie auch immer. Und sie haben für verschiedene Zeitungen und Blogs ähm, geschrieben, studiert Polit Publizistik, Politik und Islamwissenschaften an der Freien Universität Berlin und ähm, kann auch nur jedem empfehlen, der sich irgendwie mit diesen Fragen, Start-up-Szene und Gründerszene beschäftigen will, einfach mal auf die Seite zu gehen. Soweit zu dem Werbeblock. Ähm, muss also jetzt nicht mehr selber geleistet werden. Ähm, jetzt frage ich mal ganz frech, hat schon jemand eine Frage, um in diese Runde einzusteigen? Ansonsten habe ich mir, sehr schön, ich habe mir natürlich auch ein paar zurechtgelegt, aber äh, soll ja nicht so sein. Haben wir jetzt noch ein extra Mikro oder... Machen wir das wieder so? Ja, kein Problem. Also meine Frage geht natürlich an den Vertreter des größten Unternehmens, was hier präsent ist, an Google. <lacht> da hätte ich gerne mal vielleicht einen Kommentar zu, der, zu dem Statement, zu dem Eingangsstatement. Ich hoffe, Sie waren da und haben es gehört. Okay, also das Interessante daran war, fand ich, dass der Vortragende gesagt hat, dass halt es Einhegungen im Internet gibt und diese Einhegungen sind vor allem durch kommerzielle Interessen bestimmt. Also wenn halt beispielsweise Google die Suchergebnisse sortiert, dann ist es dadurch bestimmt, dass dahinter auch natürlich die Erwägungen stehen, eigene Services weiter nach oben zu pushen und andere Konkurrenten down zu graden. Was wäre denn dazu Ihr Kommentar? Okay, ähm, das geht ja gleich sozusagen in die Vollen. Ähm, Sie sprechen das Thema Suchneutralität an. Ähm, ja, also wir können dazu eigentlich immer nur äh, eine sehr, also man kann natürlich da sehr ins Detail gehen, aber dazu bin ich der falsche Mann. Ich bin also nicht der Ingenieur, der die, die Suchalgorithmen betreut. Ähm, Google bietet, wie Sie wissen, eine Suche an, die von vielen Menschen genutzt wird. Offenbar sind die Menschen damit auch sehr zufrieden. Und wir wollen natürlich, dass die Menschen weiterhin äh, zufrieden sind mit der Suche und auch das Gefühl haben, dass wenn sie was eingeben, dass sie dann auch wirklich die relevantesten Ergebnisse bekommen. Und dazu ist unsere Suche da. Und ich glaube, Google würde einen sehr großen Fehler machen, hier in dem Sinne, wie sie es gerade angedeutet haben, einzugreifen, weil das würden uns unsere Nutzer übel nehmen und dann Google nicht mehr nutzen. Ähm, äh, es ist ja auch so, äh, wird ja gerne auch über unseren Marktanteil gesprochen. Wir freuen uns natü natürlich darüber, dass dieser Marktanteil hoch ist. Er ist ja auch unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Aber äh, es gibt natürlich, anders als manche Klischees sagen, im Internet einen sehr großen Wettbewerb. Ähm, wir sind nicht die einzige Suchmaschine. Ähm, Amazon zum Beispiel ist auch eine Suchmaschine für bestimmte Bereiche, die sehr intensiv genutzt wird. Ebay, Facebook ist inzwischen auch eine Art Suchmaschine. Und Ganz einfach, wenn Google bei diesem Kernbereich unseres Geschäfts Fehler machen würde, dann bin ich sicher, wäre Google genauso schnell weg wie andere große Internetunternehmen, die auch schon Fehler gemacht haben und dann wieder von der Bildfläche verschwunden worden sind. Also wir können uns in diesem Bereich keine Fehler und, und keine Enttäuschung unserer, unserer Nutzer erlauben. So viel vielleicht jetzt dazu. Aber das setzt ja den reflektierten Nutzer voraus. Und vor dem Hintergrund und der Frage gerade jüngster Ereignisse ähm, oder Rechtsprechung und dergleichen mehr ähm, hat man das ja mehr oder weniger relativ oft jetzt in der Berichterstattung? Die Berichterstattung sagt ja nicht immer das aus, was, was wirklich an, an Wahrheit dahinter steht. Also ähm, ich, ich kann nur noch mal sagen, dass wir in dem Bereich kein interesse haben dahingehend einzugreifen wie es gerade skizziert wurde es würde einfach einfach für uns auch keinen sinn machen und der reflektierte nutzer ja ich möchte dem, dem nutzer wirklich nicht absprechen entscheiden zu können ob er sich bei einem dienst gut betreut fühlt also ich glaube diese intelligenz und Reflexion haben die allermeisten Nutzer und sie nehmen das nicht für gegeben hin. Und wir stellen fest, dass gerade im Internet eine sehr äh, reflektierte Gemeinde unterwegs ist, die dann auch dafür sorgen würde, dass ähm, entsprechende kommerziell bedingte Eingriffe sehr schnell äh, offengelegt würden. Also ich würde sagen, dass Google tatsächlich jetzt schon ein bisschen äh, in, in die Suchergebnisse ein paar äh, Entscheidungen getroffen hat, die dazu führen, dass sie schlechter werden. Also zum Beispiel die Entscheidung jetzt, die DMCA-Takedowns aus den USA mit in das Ranking von den, von den Seiten noch mit einzubeziehen. Ähm, als als ein Punkt. Ähm, und ich glaube grundsätzlich auch, dass, dass Google und Google, und Google was zu... Ja, DMCA Ja, DMCA-Takedowns, das, äh, das, das DMCA ist das äh, Digital Millennium Copyright Act in den USA, und er besagt, dass das Plattform, auf den User-Generated-Content steht, also wo, man, wo, man, wo die User selber äh, Inhalte reinstellen können, dass diese Plattform jetzt erst einmal nicht prüfen müssen, ob da eine Copyright-Verletzung stattfindet. Und dass, dass, sie aber, dass, dass sie aber nur in diesem Safe Haven, so nennt sich das, äh, sich befinden, solange sie äh, anf Anfragen von, von Urheberrechtsinhabern äh, insofern äh, nachfolgen, wenn zum Beispiel jetzt kommt zum Beispiel in ein Hollywood-Studio und sagt äh, zu Google jetzt, auf YouTube da dieses Video, da, da wird unser Urheberrecht verletzt und dann muss Google das runternehmen und erst wenn sie erst wenn Google diesen Anfragen nicht nachkommt, ja, dann, dann kann, kann es dann in den USA dann zu einer Anklage kommen. Äh, also manchmal, jetzt, Da fällt mir gerade ein, wird denn, wird denn YouTube dann auch runtergestuft, weil da so viele DMCA-Takedowns an YouTube gehen? Nette Pointe, ja. Ähm, aber ich glaube, dass also, es ist gut, gut, dass Sie den, den diesen äh, Fall äh, DMCA-Takedowns, also das nochmal übersetzt vielleicht, äh, es werden Seiten aus den Suchergebnissen entfernt, äh, bei denen Urheberrechtsverletzungen angeblich begangen werden, also nach Aussage des, eines, Kläger, eines auftretenden Klägers. Ich glaube, das das ist ein sehr interessantes Beispiel vor dem Hintergrund der letzten Monate, vor, die, vor welchem Dilemma natürlich Google manchmal steht. Also ich glaube, die meisten im Raum kennen die Urheberrechtsdebatte, die durch Sven Regener von Element of Crime ausgelöst wurde in Deutschland, bei der er ja in sehr flammenden Worten vor Urheberrechtsverletzungen, auf Urheberrechtsverletzungen im Internet hingewiesen hat und in dem Zusammenhang auch Google und YouTube erwähnt hat. Wir mussten uns diesem diesem, ja, wie es neudeutsch heißt, Shitstorm äh, stellen, der, der also bis heute ja auch anhält. Also es gibt kaum einen Artikel zum Thema Urheberrecht, der nicht mit einem Seitenhieb auf Google oder YouTube auskommt. Ähm, in, es ist richtig, wir haben uns dazu entschieden, ähm, und das liegt schon viel länger zurück, äh, auf diese, ein, ein zentrales Tool anzubieten, um sozusagen Urheberrechtsverletzungen bei Google zu melden. Es ist eben dieses DMCA-Takedown-Tool. Und ja, es ist richtig, wenn uns Seiten gemeldet werden, auf denen Urheberrechtsverletzungen angeblich begangen werden, kommen wir dem nach und äh, entfernen diese Seiten aus unseren Suchergebnissen äh, auf Wunsch der betreffenden Urheber. Natürlich hat der Betreffende, der dann davon betroffen ist, wieder die Möglichkeit, eine Gegenklage zu erheben und kann die Seite dann auch wieder bei Google in die Suchergebnisse hineinbringen. Nur mal ganz salopp gesagt, man kann es an der Stelle einfach nicht allen recht machen. Also man kann nicht auf der einen Seite Google an den Pranger stellen und sagen, bei Google findet man lauter Seiten, auf denen Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Also das sagt ja sozusagen die Fraktion Sven Regner. Und auf der anderen Seite natürlich so äh, auch berechtigte Frage natürlich von Marcel Weiß, warum kommt ihr an der Stelle sozusagen da bestimmten Interessen nach und greift dann doch in die Suchergebnisse ein. Aber da gibt es, glaube ich, nur de, den Weg, den Google da geht, also dann schon natürlich punktuell bei berechtigten Interessen einzugreifen, aber das machen wir ja nicht global so also nach dem Motto, da kann mal einer bei uns anrufen und dem gefällt irgendwas nicht und das nehmen wir jetzt raus, sondern da ist eben dieses Verfahren dazu etabliert. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da eine hundertprozentig perfekte, perfekte Lösung gibt. Ich meine auch nicht, dass äh, die MSE tool das ist natürlich klar, muss, muss Google... Den, den rechtlichen Anforderungen dann nachkommen, in dem Fall dann den, den, den Gesetzen in den USA, sondern ich meinte eher diese Neuerung, dass jetzt zum Beispiel, weil viele Team äh, äh, takedown äh, zum Beispiel oft zur, äh, oft auf die Pirate Bay zum Beispiel kommen, dass dann Google zum Beispiel anfängt, die, die Plattform Pirate Bay dann herunterzustufen oder eine andere Plattform, auf der äh, User dann Content einstellen. Und dann, kommt, dann kommen viele Anfragen auf diese Plattform und dann werden ja nicht, natürlich werden die einzelnen Suchergebnisse rausgenommen, das muss Google natürlich machen. Egal wie, wie, egal, wie wir das jetzt hier einschätzen, aber Google hat jetzt auch angefangen oder angekündigt zumindest in den USA, dass sie jetzt, dass, dass, dass sie jetzt anfangen, auch die Plattformen selbst dann sozusagen, genau. Das, aber, aber das ist eigentlich auch gar nicht, was, was ich, was ich äh, ursprünglich sagen wollte. Ähm, also mir ist natürlich schon aufgefallen, auch dass Google zum Beispiel, auch Google Plus, in die Suchergebnisse integriert und das, ist, und das natürlich dann das natürlich gepusht wird, weil das natürlich dann auch wieder grafisch anders, die Ergebnisse grafisch anders dargestellt werden als, die, als von, von Diensten, die nicht von Google kommen. Und Google macht da ja schon einiges, wo man sagen kann, jetzt als Benutzer der Suchmaschine, dass man da vielleicht dann nicht mehr so die optimalsten oder die besten Ergebnisse bekommt. Aber das ist auch nicht so problematisch, denn letzten Endes sind die Wechselkosten jetzt von, von Google wegzugehen, zum Beispiel auch zu Bing von Microsoft, extrem niedrig. Ja, also man muss sich nicht irgendwie ein neues Produkt kaufen, man muss sich nicht mal irgendwie groß äh, äh, umgewöhnen, weil Microsoft sich sehr stark an der Ästhetik von Google auch äh, orientiert, was, was die Darstellung der, der Ergebnisse angeht, was die Darstellung der Werbeanzeigen angeht, was sogar was die Farbe der, der Links angeht. Also ist, die Wechselkosten sind relativ gering. Das wenn die Suchmaschine die größte ist und am relevantesten. Für den genau, und die Frage, aber die Frage und ist ja, warum wechseln die Leute Thema. nicht? Und ich glaube, dass es, dass es dass einfach so, obwohl die, die Google-Suche ganz langsam jetzt schon ein bisschen schlechter wird, immer noch sehr gut ist. Ich habe ähm, zwei Jahre lang äh, so einen Selbsttest gemacht, habe da hab, äh, so verschiedene äh, Suchmaschinen benutzt, also die, die, die Standardsuche in meinem Browser umgestellt, von Google dann habe ich Bing benutzt, habe so kleine Suchen wie Blacko und DuckDuckGo benutzt und habe festgestellt, dass immer noch, also bis auf Bing, Bing ist relativ weit vorne auch mittlerweile was den Index angeht, aber man kommt auch immer noch nicht an, an Google vorbei. Und Google ist nicht so groß, weil sie irgendwie eine Monopolstellung haben und diese ausnutzen, sondern weil sie immer noch das beste Ergebnis, äh, das beste Produkt bei den, bei den Suchmaschinen haben. Und wenn wir jetzt und in der öffentlichen Debatte wird ja immer Google mal vorgeworfen, dass sie ein dass sie Monopol hätten, weil Monopol immer gleichgesetzt wird mit jemand hat 90% oder mehr Marktanteil und kann dann sozusagen eine Monopolrente sozusagen einfahren. Das ist aber in dem Fall, würde ich das nicht als ein Monopol bezeichnen, weil zu einem Monopol auch gehört, dass man als Kunde extrem hohe Wechselkosten hat und ganz schwer irgendwie zu Alternativen gehen kann und das ist mittlerweile nicht mehr der Fall und Bing ist mittlerweile weiß ich ob das <lacht> der Google-Sprecher ist für mich, aber Bing ist mittlerweile relativ gut geworden und wird auch immer besser und ist mittlerweile auch eine, eine Alternative die durchaus genutzt werden kann dass die Leute nicht umsteigen ja hat, hat verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall nicht die Gründe, dass das Google in der Stellung ist, in, in der es jetzt eine macht, so ausnutzen kann. Jetzt sind wir ja in einer Runde, wo es um die Frage geht, ähm, was kommt danach, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen, wie innovativ sind diese Großstrukturen, gerade vor dem Hintergrund auch äh, ihrer Monopolstellung am Markt, also eine Suchmaschine, ein Supermarkt, ein äh, soziales Netzwerk, ein Nachrichtendienst, eine Trödelbörse, also so eine, wie gesagt so eine Segmentierung, ähm, und Nun haben wir ja Vertreter äh, bzw. eher Vertreterinnen ähm, aus dem Bereich, wo die Innovationen eher zu erwarten sind bzw. Ähm, diese die sich dann entweder neben den Großen entwickeln oder in Bezug auf die Großen. Kann das irgendwie sein, dass sich die Großen an ihrer eigenen Komplexität irgendwann mal verschlucken äh, oder in ihrem schönen eingehegten Garten sozusagen äh, als geschlossenes System mehr oder wie weniger, wenn sie nicht ähm, diese Öffnung betreiben, wie es heute ja auch in dem Vortrag diskutiert wurde, offene Schnittme Schnittstellen anbieten und äh, damit eben auch Ihr eigenes Innovationspotenzial mehr oder weniger selber eingrenzen. Vielleicht aus Ihrer Sicht? Ja. Also, mir ist es egal. Ich meine, der ganz, ganz große Vorteil von Google ist natürlich, dass sie wirklich geschafft haben, nicht nur von Google, sondern im Endeffekt auch von Amazon, Apple und Facebook, dass sie es geschafft haben, kleine Mikrokosmen zu bilden, aus denen man sich eigentlich als Nutzer gar nicht rausbewegen muss. Es ist natürlich so, du fängst hier an, dann machst du, ähm, dann hab, ich habe bei Google mein, mein Mail, mein private, mein berufliche E-Mail. Jetzt kann ich theoretisch auch Google Plus nutzen. Dann habe ich bei Google die Suchmaschine und so weiter und so fort. Und dann kann ich auch noch ein Google äh, Smartphone nutzen, wenn ich das möchte. Was sehr, sehr auffällig ist, ist aber, dass alle Großen natürlich sich da auch in einem ähnlichen Bereich bewegen und versuchen, sich die Märkte, jetzt macht Facebook auch eine Suchmaschine, Amazon macht auch Tablets und so weiter und so fort. Und was aber immer wieder zu beobachten ist, ist, dass ganz, ganz viel Innovation natürlich auch von außen kommt und von Startups kommt. Und ähm, Google oder Facebook dann natürlich anfangs, es gibt ja zahlreiche Beispiele dafür, zum Beispiel, sagen wir ähm, Skype als Dienst zum Telefonieren, der dann von Microsoft aufgekauft wurde. Oder anderes Beispiel Instagram, äh, schönes, ähm, schöne App, die... Äh, ähm, Fot mit der man tolle Fotos machen kann, die jetzt bei Facebook integriert wird und so weiter und so fort. Klar gibt es für Startups immer wieder bestimmte Bereiche, wo sie auch die Möglichkeit haben, sich anzuschließen an die großen Unternehmen und so weiter und so fort. Zusätzlich gibt es aber auch Entwicklungen. Zum Beispiel iTunes, muss ich sagen, hat auch ganz viel verpasst von Apple. Es ne? gibt es Spotify, mhm. es gibt Soundcloud, es gibt ganz, ganz viele Angebote, die vielleicht das Ganze etwas besser gelöst haben als iTunes. Ja. Und ich denke auch, was, was sehr spannend ist mit dem Netz, was wir sehen jetzt in der Wirtschaft, ist, dass es gibt großen Plattformen, Plattforms, die Kleinunternehmer oder Kleingründer Gründer oder ganz viele verschiedene Menschen verlinken. So, ich arbeite für Etsy. Wir haben global über 800.000 aktiven Shops. Das sind so über 75 Prozent sind Frauen. Die arbeiten aus ihren Häusern und, oder sehr viel von denen arbeiten von zu Hause. Und was, was Etsy macht, wir sagen nicht, wie teuer etwas ist, wie die etwas darstellen müssen, etc. Das ist eig eigentlich, jeder, jeder kleine Verkäufer kann plötzlich einem weltweiten Markt äh, ein Produkt vorstellen, schauen, verkauft das oder verkauft das nicht. Wenn nicht, können sie ihren Produkt verbessern, weil sie sehen Statistik, sie sehen, einfach, sie kriegen einfach qualitatives und quantitatives Feedback zurück und das heißt, die haben viel, viel mehr Kontrolle über ihren eigenen Leben und wir sehen, es gibt ganz viele andere Modelle, zum Beispiel Airbnb ist ein Modell, wie man eine so plötzlich so ein Hotelier werden kann, in sehr, sehr kleinen Rahmen. Wir sehen, es gibt Sachen, zum Beispiel ähm, TaskRabbit ist eine Plattform, wo man plötzlich einen Personal Assistant haben kann, ohne ganz viel Geld auszugeben. Es, ist so, es gibt diese Art, so Sharing Economy, ähm, wo sehr, sehr viele, es gibt eigentlich so es gibt so zwei Stufen von der Innovation. Es gibt zuerst die Plattform, ähm, die, die Zusammenarbeit oder es gibt die so Innovation von diesen verschiedenen Geschäftsmodellen. Aber dann gibt es noch Innovationen von all, all die Leute, die in diese Plattform mit agieren, um selbst ähm, so erfolgreicher zu werden. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. So man kann sagen, okay, ich bin bei Airbnb und Nine Flats und ein paar verschiedene. Anbieter. Man muss nicht nur mit einer Plattform arbeiten, aber man hat selbst die Kontrolle über, wie man, wie man erfolgreich wird. Und das heißt, dass ist, es ist, diese Idee von Monopoly ähm, wird schon destabilisiert, denke ich. Ja, ich würde mich nochmal anschließen an die Frage von äh, Petra Sitte eben. Was kommt danach? Deswegen sitze ich hier, weil das fände ich spannender. Weil was es gibt, weiß ich alles schon. Und äh, sowohl in der Runde, äh, in der Rolle als Konsument, als auch in der Rolle als aktiv politisch interessierter Bürger, als auch in der Rolle als Wissensteiler und so weiter, bin ich vom Status Quo ziemlich genervt, ehrlich gesagt, und ähm, bin ganz froh, dass E-Mail erfunden wurde, nicht von Facebook und nicht von Google. Bin, erfunden, bin sehr froh darüber, dass das Web als Web erfunden wurde, nicht von Facebook und nicht von Google. Ich kann auch die ganzen anderen Namen nennen, das ist jetzt kein, kein Bashing der einzelnen Firma, sondern das, was mich total nervt, ist, wir sind im Zeitalter des gemeinsamen Zusammenarbeitens auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich alles, was ich mache, doppelt, dreifach und vierfach machen, weil die Großen nicht zusammenarbeiten. Ich muss mich entscheiden, ob ich... Ich kann meine Bücher nicht mehr kaufen im Kindle-Store, direkt übers iPhone, weil Apple scheiße ist. Ich kann aber auch meine Sachen nicht äh, im Amazon-Store oder im Google Play-Store kaufen, weil ich mich jedes Mal entscheiden muss, wo möchte ich dieses Buch denn mal lesen, auf welchem Device. Und es gibt einfach kein Austauschformat. Und das kann ich durchdeklinieren bei all den anderen Sachen auch, das kann ich durchdeklinieren bei meinen Social Networks. Ich habe... Zwei Google Plus Accounts, wo, weil ich einen privaten und einen geschäftlichen brauche, weil das nicht vernünftig ähm, fertig gemacht wird, kann mich aber an niemanden wenden, weil Google kein Gesicht hat. Also natürlich kenne ich Leute von Google, aber Google hat kein Gesicht für Endkunden. Google bastelt irgendwelche Dinge, die zur Hälfte funktionieren, ich kann mich da nicht hinwenden. Apple macht Sachen, ich kann mich da nicht hinwenden. Und wir kriegen so eine Segmentierung. E-Mail, ich habe eine E-Mail-Adresse, kann an jeden Menschen dieser Welt schreiben. Ich habe einen Social-Network-Account, ich habe einen zweiten Social-Network-Account, ich habe einen dritten Social-Network-Account, ich fange immer wieder neu an. Und wenn wir davon reden, dass wir so eine äh, teilende Gesellschaft sind und so weiter und so fort, da würde mich wirklich interessieren, was kommt denn eigentlich wirklich danach? Weil im Moment entdecke ich als jemand, der oder erlebe ich als jemand, der das Netz hat, lange kennt und nutzt, eigentlich, dass wir eine totale Rückentwicklung haben, dass wir gegeltete Communities bauen, dass wir alles abgrenzen und zementieren und so weiter und so fort. Und ich zahle gerne für Bücher, auch für digitale Bücher, aber ich zahle nicht fünfmal auf fünf Plattformen von fünf Anbietern äh, dasselbe und kann es dann nicht mal austeilen und ausleihen. Also deswegen die Frage wirklich, was kommt danach, nicht, was ist jetzt. Ach schön, das, dann war das nicht so eine naive Frage von mir, sondern ähm, bewegt auch andere intensiv, ähm, weil ja, Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte der Grenzen, die immer wieder aufgezeigt werden, diese Frage automatisch entsteht. So, jetzt dürfen wir alle. Uh, da wurde da hast, da hast du ja jetzt eine, eine, eine große große Dose aufgemacht, äh, also verschiedene, verschiedene Punkte. Also zum Beispiel, also ein was was jetzt zum Beispiel das das Kaufen von von E-Books so auf Amazon angeht. Ich war vor ein paar Monaten auf den auf den Buchtagen. Da habe ich oft bei der, also der Versammlung der, des vereins des, des Branchenverbands der Deutschen Buchbranche, ähm, und habe da auf der ARCAP-Tagung, also für, wo es dann um elektronisches Publizieren geht, habe ich dann auf dem Podium gesessen und auch darüber gesprochen und da habe ich auch das angesprochen. Es ging dann natürlich in dem Raum natürlich elektronisches Publizieren in erster Linie, Filesharing Piraterie, Urheberrecht, da müssen wir was dagegen machen, alles Arschlöcher. Ähm, dass das Problem ist, aber das habe ich dann auch angesprochen, aber das ist natürlich irgendwie sofort wieder untergegangen in dem Raum. Das Problem für die Verlage sind, sind ja nicht die File-Sharer, sondern das sind natürlich dann Plattformen wie jetzt zum Beispiel Amazon Kindle. Weil natürlich mit jedem E-Book, das ich, ich habe selbst ein Kindle, ich kaufe E-Books da, mit jedem E-Book, das ich da kaufe, Binde ich mich mehr an die Plattform. Ja, also wenn man natürlich ein E-Book verkauft, dass, dass, dass das nicht mit DRM versehen ist, also dass man dann nur auf der Plattform lesen kann, auf der man es auch gekauft hat. Da auch die -App auf dem iPad, ne? Das stimmt, also, also Amazon hat das relativ gut dadurch, dass sie überall sind. Äh, merkt dass der, der, der Nutzer, vielleicht, also geht das, ein bisschen, geht das natürlich ein bisschen raus, dass man es euch auch auf dem iPad und so weiter lesen, aber trotzdem hat man dann Das stimmt, also das, das, das, wird, das wird, ein bisschen, wird ein bisschen runtergenommen, aber es bleibt halt dabei, dass es Zumindest wenn ich jetzt, zumindest kann ich meine E-Books meine e nicht auf anderen E-Readern lesen. Also habe ich, da muss ich, da brauche ich dann den E-Reader von Amazon und dann kommen da auch wiederum nur andere E-Books von Amazon drauf. Und das ist letzten Endes so etwas, wie wenn ich jetzt ein normales, papierendes Buch kaufen würde und ich könnte das aber nur auf einem bestimmten couchstich ablegen. Oder ich kann das nur in einem bestimmten Stuhl lesen und den muss ich dann dazu mitkaufen. Ja. Ähm, und das ist aber den Verlagen, ist das noch gar nicht klar, dass sie dadurch, dass sie sich natürlich vor Angst. Vor, aus Angst vor der Piraterie und vor dem File-Sharing über DRM so an so eine Plattform binden und diese Plattform natürlich dann immer stärker machen. Also ist, das ist so der eine Punkt. Da kann er ja die Plattform. Das ist natürlich für Amazon ist das natürlich super. Die werden sich natürlich nicht so nicht unbedingt dagegen wehren, aber die können da auch nichts dagegen machen. Das liegt natürlich dann an den Inhalteanbietern. Auf der anderen Seite natürlich, dass wir jetzt, dass man jetzt irgendwie einen Facebook Account hat, einen Google Account oder vielleicht dass man vielleicht sogar mehrere Google-Accounts hat, das ist ein Problem von Google, weil sie natürlich versuchen, überall zu sein und das geht natürlich auch wieder nicht. Ähm, das ist, glaube ich, eine normale Entwicklung. Selbst wenn man heutzutage genervt ist, es kann man in dem heutigen Internet so viele tausende Sachen mehr machen als vielleicht vor zehn Jahren, wo man sich nicht so genervt Gut, gefühlt hat. Und was hat. kommt als nächstes? Und als nächstes? Das ist ja die Frage, die wir uns auch immer stellen. Ja. Ja? Ich habe mir ja natürlich vor heute auch noch viele Gedanken darüber gemacht, aber äh, erzählen wir ja also ich glaube, dass wir dass wir erst einmal noch sehr viel mehr so Plattformen sehen werden wie wie, wie Etsy zum Beispiel Airbnb so die immer mehr so diese so bestehende Branchen äh, umwälzen gerade mit ihrem Plattformansatz und dass natürlich das immer weiter wachsen wird und natürlich wird es dann auch, wird natürlich auch diese, diese Identitätssysteme, die wir, wie wir sie jetzt haben, also wie zum Beispiel Facebook, werden sich auch immer weiter ausbreiten. Es ist ja mittlerweile heute schon so, wenn man einen Facebook-Account hat, dann kann man sich auf, auf Airbnb damit anmelden und dann kann man direkt auch so das direkt verbinden und kann sehen, so jemand, der eine Wohnung anbietet, ist ein Freund von einem Freund von einem Freund von mir, das, also habe ich dann sofort mehr, mehr Vertrauen dann in die Plattform und die Angebote auf der Plattform. Und natürlich haben aber diese... Diese, diese Dienste wie Facebook zum Beispiel natürlich da ein Interesse daran, dass sie, wenn sie einmal diese Daten haben, dass sie dann mit denen dann auch natürlich in einer gewissen Art wirtschaftlich arbeiten. Aber die Entwicklung ist meines Erachtens tatsächlich so, dass natürlich Facebook zum Beispiel ist natürlich nur so groß geworden, weil sie eine Plattform hatten. Ja? Also im Gegensatz zu StudiVZ, das dann irgendwie gar nichts hatte, ganz lange Zeit sich dagegen gewehrt hatte. Und natürlich Facebook durch die Öffnung und äh, wirtschaftlich auch erfolgreicher gewesen ist, weil es auch mehr Wert für den, für den Endnutzer geschaffen hat. Und Mark Zuckerberg, ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt hier jemand niemand glauben, weil man in Deutschland immer sehr gegen Facebook eingestellt ist, aber Facebook ist tatsächlich auf dem Weg, immer offener zu werden. Und Mark Zuckerberg sagt, hat es auch selbst immer gesagt, dass, es, dass Facebook zum Beispiel... Äh, Immer das, das offenste äh, Social Network sein will, oder beziehungsweise auf dem Weg dahin, das zu werden. Und das ist nicht einfach nur, glaube ich, meines Erachtens nicht nur ein Lippenbekenntnis, was sondern hat du natürlich, damit? Die natürlich dass, dass man zum, Beispiel, oder zum Beispiel, also ja. die, die Öffnung für Entwickler, dass Entwickler darauf was bauen können und zum Beispiel auch, dass ich mit meinem Account gehen kann auf andere Plattformen und das, und das dann, wo man kann. Natürlich hat diese Offenheit immer irgendwo eine Grenze, weil natürlich jedes, jedes Unternehmen äh, irgendetwas hat, was es, was es nicht weggeben will. Ja, also äh, Google zum Beispiel redet zum Beispiel immer viel von Offenheit, aber niemand von uns weiß, wie die Algorithmen der Suchmaschine funktionieren. Und das ist, das ist natürlich, finde ich, durchaus gerechtfertigt, dass sie das nicht, nicht offen legen. Ähm, aber das muss man natürlich auch irgendwie mal äh, benennen, dass das natürlich, dass das alles natürlich eine Grenze hat für wirtschaftlich orientierte Unternehmen. Was mich, was ich ein bisschen schwierig finde, wenn man sagt, okay, ich will nicht zwei verschiedene soziale Netzwerke haben. Vielleicht ist es auch gut, dass man ein paar verschiedene soziale Netzwerke haben. Ich weiß, dass, was ich auf Twitter machen und was ich auf Facebook machen. das sind ganz verschiedene Sachen, weil ich habe ganz verschiedene Schwer Sphären. Ich will, ich will verschiedene Netzwerke haben. Ja. es gibt keinen vernünftigen Austausch, sondern alle arbeiten daran, das abzuschotten. Also im Gegenteil von da, da bin ich echt nicht so, was ich zumindest sehe, von, von, von meiner Ansicht in der Branche sehe ich nicht so. Ich sehe viele äh, Versuche, diesen Offenheit zu, zu unterstützen. Und ich denke so, ich war letztens auf, ein, auf einer Konferenz über so eigentlich Zeitgeist, was ist das nächste? Und dann die großen Themen war so omnipotent oder omnipresent Technology, eigentlich Technology, der man nicht mehr sieht, was überall ist. Und wir sind, das ist eine der großen Themen, von was, was, was bald ankommt. Und die Sache, diese, diese Pluralität von verschiedenen Netzwerken hat bestimmt auch äh, so, so seine Positiven, weil für mich die das so die Idee, dass eigentlich Technology ist überall und dass meine Kühlschrank weiß, dass ich zu Hause bin und jetzt wird plötzlich kühler oder, oder so alle diese Sachen, dass so wenn man hat Kontrolle über manche Sachen, das ist auch gut, aber es gibt auch äh, so Connectivity isn't always isn't a silver bullet, würde ich sagen. Er hat gesagt, dass die Frage vielleicht missverstanden wird. Eigentlich ginge es nicht darum. Also man muss ja bloß beobachten, was passiert. Es ist, es ist nicht so, dass irgendetwas offener wird. Es wird alles geschlossener. Und es ist eine Lüge, dass es, äh, es auf offen. das ist Es ist auch quatsch, aus Facebook offen ist. Das ist Unsinn. Ja. Das ist alles so, man muss auf diesen Plattformen sein, man muss sich dort, also man muss auch sehr viel Informationen preisgeben, um es sinnvoll zu nutzen und so weiter. Es gibt keine Austauschmöglichkeit. Und schon gar nicht wenn es um Geld geht. Ja, um. Also eine Aufzeichnung, aber. Also, vielleicht, ich versuche es mal an einem konkreten Beispiel festzumachen. Ich habe ähm, ähm, hier Teil des Organisationsteams und Glenn Moody konnte ich anschreiben, weil es, ich habe aber das Gefühl, jetzt nicht mehr, aber vor einem Vierteljahr noch die Möglichkeit gab, in Google Plus E-Mails zu schreiben. Ich habe das vor ein paar Tagen bei anderen Accounts probiert und es nicht mehr hinbekommen. Ähm, das wäre so eine Schnittstelle. Ich kann in ein Netzwerk rein, in dem ich das klassische ähm, Konzept E-Mail nutze. Wenn die jetzt wirklich weggesperrt wird, wäre das ein, ein, ein Beweis für deine These, Fukami, dass es halt weniger wird. Aber genau das wäre so eine offene Schnittstelle, dass ich eben mit meiner E-Mail nach Facebook reinkommunizieren kann, nach Google Plus und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, die Frage, die ähm, Sebastian vorhin hatte, wie so, sowas nicht möglich ist. Ja, du und dann Malte. Also Beispiel. Bei Google gibt es halt irgendwie, ist dieser, dieser Google Plus-Account, oder also überhaupt ein Google-Account, ist gleichzeitig auch ein Account für Instant Messaging. Das heißt, da habe ich ja immer einen der wenigen Aspekte, wo das existiert. Das ist sozusagen, egal wo ich mich aufhalte, ich kann es benutzen. Und ich muss nicht mal, also ich kann irgendeinen Client benutzen, muss also auch selbst Google nicht benutzen und kann halt auch mit Leuten auf der Plattform kommunizieren. Eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Bei Facebook ist das so, äh, sie ändern halt irgendwelche Mailadressen, die Leute sinken das in ihre, in ihre ähm, irgendwie so Adressbücher und mit immer überschreiben sie irgendwelche Daten von, von den Leuten. Das heißt, diese, diese Art und Weise, wie dort die Netzwerke sozusagen ähm, wahnsinnig hungrig auf User sind, ähm, das ist halt schon einfach krass. Und auf der anderen Seite, also immer ja, also das sozusagen die Art und Weise, wie sie damit umgehen. Und auf der anderen Seite, man hat immer weniger Benefit davon, meiner Meinung nach. Yeah. Und sobald es um Geld geht, ist sowieso alles vorbei. Sobald ich Geld für irgendwas ausgebe, verliere ich absolut viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Ja, wie gesagt, das schöne Beispiel E-Books. Das, das schöne Beispiel irgendwie MP3s kaufen oder so. Ja, dass ich mit einem mal wirklich gezwungen werde, eine Plattform zu benutzen. Und das ist halt ein Punkt, den ich total komisch finde, weil ich bin also keine Ahnung, seit 30 Jahren vernetzt ja, und die letzten Jahre hat das Internet einen Punkt erreicht, der für mich nicht mehr irgendwie okay ist. Das heißt, ich habe auch einfach keine Lust mehr auf diese ganzen Sachen. Ja? Und äh, irgendwie zu sagen, auch oh Spotify, dass sie so ein tolles Geschäftsmodell, haben Sie eben nicht. Ich kann mit Spotify nichts anfangen. Ich kann nicht die, die, die Sachen nehmen und sagen, ich nehme das mal auf mein irgendwie Device und höre mir das einfach an. Sondern ich muss, halt, ich muss dann immer verbunden sein damit, um es dann live zu benutzen. Aber ich kann dann zum Beispiel nicht sagen, ich finde das toll, ich nehme das jetzt mit. Ja? Ach, jetzt geht das? Ja, Als war zumindest der war das nicht so. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, ähm, da ist wahnsinnig viel Potenzial in diesen ganzen äh, Bereichen. Aber man sieht halt wenig Sachen, die tatsächlich auf Kooperationen laufen, sondern die meisten Sachen sind, wir haben etwas ganz Tolles, Neues und du musst im Prinzip alles andere wegwerfen, damit es funktioniert. Und das ist halt irgendwie einfach krank. Ich würde äh, eine zweite Frage stellen, die eher ein bisschen eine Abwägungsfrage ist. Ähm, ist jetzt, jetzt mal unter dieser Frage... Was kommt eigentlich in der jetzt mal Zukunft? Ist die Geschlossenheit von jetzigen Plattformen beziehungsweise und, und es wird ja gerade jetzt, wenn die Verbindung zum Endgerätemarkt ja auch noch zunimmt die nächsten fünf Jahre auch eher sei jetzt mal sei jetzt mal schlimmer werden, sei es beim Thema Fernsehen, sei es beim ganzen Thema äh, intelligente Waschmaschinen und so weiter und so fort. Ist das das größere Problem, sage ich jetzt mal, für neue, neue Innovation, oder ist die ganze Frage um die Beibehaltung der Netzneutralität und quasi die Gegenposition von bestimmten Telekommunikationsfirmen, die halt äh, entsprechende Klassen einführen wollen, die entsprechende Services, Exklusivpartnerschaften machen und damit andere Services ausstellen und so weiter. Was ist aus Ihrer Sicht die größere quasi Gefahr für zukünftige Innovationen, wenn es wirklich darum geht, auch in einer gewissen Weise Technologiesprünge zu machen. Danke. <lacht> also ich, ich glaube, dass man dass man auch immer ein bisschen was was so Offenheit angeht auch mal ein bisschen unterscheiden muss, also wenn man jetzt aus aus, aus der wirtschaftlichen Sicht kommt es gibt so verschiedene Ansätze, Produkte umzusetzen. Und also Es gibt den, den, den vertikal integrierten Ansatz, den kennen wir zum Beispiel von Apple. Apple macht die Software, macht die Hardware, hat eigene, eigene Stores, also eigene Läden. Und die sind, die sind sehr stark vertikal integriert. Wenn man sehr stark vertikal integriert ist, kann man auch einfacher innovativ tätig sein, weil man nicht so sehr auf äußere Partner angewiesen ist. Also Man, man, ist, man ist agiler. Gleichzeitig können, kann natürlich dadurch zum Beispiel auch äh, Innovation von außen fehlen. Also es ist ganz oft so, dass neue Märkte, neue, neue Produkte, neue innovative Produkte, die, die äh, starke Auswirkungen haben oder die, die, die erfolgreich sind, immer erst einmal vertikal in, von, von vertikal integrierten Unternehmen herausgebracht werden. Das, was man jetzt in der Debatte immer geschlossen nennt. Mit der Zeit dann, wenn diese Märkte dann einmal da sind, wenn die Produktart dann ein bisschen fortgeschritten ist, Kommt es dann meistens zu, zu, einer, zu einer Ausdifferenzierung, die dann, die dann zu einem eher äh, modularen Ansatz führt, was wir jetzt immer als, als geschlossen bezeichnen, äh, als, als, als offen bezeichnen, also eher so der modulare Ansatz, ähm, zum, was, was zum Beispiel Google mit Android verfolgt. Also, es ist Open Source Android äh, und, und dann gibt es verschiedene Hardwarepartner und dann gibt es zum Beispiel so Amazon, dass er mit einem Fork, also mit einer eigenen Version von dem Betriebssystem, dann sein eigenes Tablet rausbringen kann. Ähm, beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Ich würde nicht sagen, dass was, was wir, was wir immer als geschlossen bezeichnen, also der vertikale Ansatz, dass der ausnahmslos Nachteile hat, dass wir dann alle verknechtet werden oder irgendwas. Also der Herr, der sich jetzt hier lautstark äh, über das Internet beschwert hat und über die Entwicklung äh, tippt auch auf einem MacBook. Ähm, ja, Weil es ein gutes Produkt ist. Ja, ich <lacht> okay. Ähm, also, man, man, man sollte bei der Betrachtung der verschiedenen Ansätze nicht immer gleichzeitig eine Wertung a priori voraussetzen. Ja, also Das heißt, es kann durchaus verschiedene Richtungen haben. Ähm, ich glaube, dass die ursprüngliche Frage, also es sind immer es sind viele Themen gleichzeitig aufgebracht worden. Ich glaube, dass die, dass die eine, die ursprüngliche Frage vorhin war, oder, oder, oder, oder glaube ich, so, so, so, so die implizite Förderung, die hier im Raum schwebt, dass eigentlich so ein offener Standard herkommen soll, oder ist das so, dass diese großen Plattformen oder so Social Networks wie Facebook und Google Plus und keine Ahnung, dass man zwischen denen hin und her kommunizieren kann, wie man jetzt irgendwie zwischen äh, E-Mail-Providern hin und her kommunizieren kann, wo der eine auf, bei, bei Web.de seine E-Mail haben kann, aus welchem Gründen auch immer, mit, mit dem äh, auf, auf Gmail äh, kommunizieren kann und nicht nur dann auf so festgeschrieben ist. Äh, ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, oder dass das, dass das ein Ziel ist, das irgendwann kommen wird, ähm, aber dass, es, dass das durchaus noch dauern kann. Man sollte, halt nicht, man sollte halt nie vergessen, dass wir uns immer noch in der Entwicklung befinden. Also es ist nicht irgendwie so ein, so ein festgeschriebener Status jetzt. Und natürlich gibt es jetzt diese ganzen Unternehmen, die jetzt ihre Angebote immer weiter ausbreiten. Das heißt nicht, dass sie erfolgreich sein werden. Ja, also um nochmal... Weil ich immer auf Google heute rumhacke. Aber, jetzt, aber, jetzt, aber nur mal als Beispiel: So Google als, als Groupon groß geworden ist, hat Google dann auch versucht, mit Google-Offers dann in, in den Markt reinzugehen. Und Facebook hat sein eigenes Deals-Angebot gemacht. Facebook hat es mittlerweile eingestampft wieder. Äh, äh, Google hat das und Google hat Daily Deal gekauft. Weiß ich, wie, wie das, wie das äh, läuft, habe ich keinen Einblick. Aber ist auf jeden Fall jetzt nicht so die Marktmacht geworden, nur weil es von einem großen Konzern kommt. Ja, so große Unternehmen können viel machen. Sie können zum Beispiel. Sie haben zum Beispiel so äh, Skalierung auf ihrer Seite. Sie können äh, Produkte im großen Stil herausbringen. Äh, das heißt aber nicht, dass, Sie, wenn Sie sich jetzt entscheiden, jetzt eine Konkurrenz zu Etsy zu machen oder zu Grub, dass Sie damit automatisch erfolgreich sind. Also Startups wiederum können natürlich, weil sie kleiner sind, können sie viel agiler agieren und können ganz andere Sachen machen. Also ich würde nicht jetzt äh, irgendwie den Teufel an die Wand malen und denken, dass jetzt mit dem... Es gibt zum Beispiel Kursen. relativ neu ein Startup, was äh, so ein bisschen das macht, was ihr auch angesprochen habt, was genau ähm, ermöglicht, dass man sowohl per E-Mail kommuniziert, als auch auf der Plattform, als auch über Twitter, Moped heißt das. Ähm, das wäre so ein Beispiel vielleicht für eine offene Herangehensweise und ein netzwerkübergreifendes System, könnt ihr euch vielleicht mal angucken. Moped. Und, und bezüglich e es gibt ein ganz toller, Berlin, auch in Berliner Startup, der heißt ReadMill. Die machen, die haben auch ein richtig, richtig schönes E-Book-Reader für offene Bücher. Es gibt ähm, schon sehr, sehr viele neue Produkte, die auf dem Markt kommen. Und ich denke, Zeichen oder so, that are showing, das wird eigentlich viel offener werden, mhm. weil der Markt einfach, die Leute wollen das. das deswegen wird es kommen also das heißt es ist eher so eine so eine submarine strömung zu erwarten im innovativen bereich wenn die großen diese öffnung nicht selber bringen dass das dann von unten herauf wächst und die frage eben auch ähm, welchen Zugang und welche Teilhabe ich dort realisieren kann, wird entscheidend sein und äh, sich dann irgendwann entweder niederschlagen in der Geschäftspolitik der Großen oder eben in ihrem Untergang? Klar, im Untergang weiß ich nicht, aber natürlich müssen sich auch alle Großen immer weiterentwickeln ähm, und können nicht so stehen bleiben. Und was man natürlich schon merkt, ihr in diesem Raum, ihr seid ja nicht die Einzigen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und die sich vielleicht über solche Dinge auch aufregen. Und natürlich gibt es da draußen Leute, die dann versuchen, Dinge zu gründen, oder an den Staat zu bringen, die genau darauf reagieren und das ist die Entwicklung die, glaube ich, sehr, sehr äh, wichtig ist und da gucken die Großen auch drauf. Ich meine, das wird halt klar. Die Frage ist halt, was passiert, wenn es dann um die Exit-Möglichkeiten geht und dann die Unternehmen aufgekauft werden von den Großen, weil das ist natürlich auch das, was passiert. Und jeder Gründer macht sich auch Gedanken darüber, wie mache ich Geld? Also so blöd es klingt, ähm, Offenheit ist sehr, sehr schön, aber als äh, Unternehmer muss man halt leider auch wirtschaftlich denken, muss äh, seine Mitarbeiter bezahlen und... Geld verdienen und das macht man natürlich auch gerade mit Kooperationen, mit Partnerschaften, mit ähm, einem Ökosystem, mit dem man zusammenarbeitet und dem man interagieren muss und ähm, deshalb sind die Möglichkeiten für Offenheit halt auch immer begrenzt, ein Stück weit glaube ich. Muss sein, ähm, ja also ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich bin nicht der Technikexperte und bin auch noch nicht lange genug bei Google, aber ich kann nur sagen zum Thema Offenheit: Ein paar Punkte wurden ja auch schon angesprochen. Android ist eine, ist eine offene Plattform. Die Nutzung von Google als Suchmaschine ist äh, sozusagen auch eine, eine freiwillige Möglichkeit. Auch damit natürlich angeschlossen die, die die Nutzung anderer Dienste. Man hat ja wirklich die Möglichkeit. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, ich nutze einfach die Google Suche und ansonsten bin ich da kein eingeloggter User. Das heißt, ich bin dann auch für Google anonym. Wer aber möchte, dass er eben sich in dieser, sagen wir mal, Google-Welt sozusagen mit all seinen Vorteilen bewegt. Ich bin ja nun selber der neue Google-Nutzer seit zwei Jahren. Ich nutze natürlich Gmail, ich nutze natürlich Google Docs, also die, die, die offenen, cloud cloudbasierten Dokumente. Ich nutze Maps, alles ist schön in, miteinander integriert, habe dann meinen YouTube-Channel da, habe dann mein G-Plus-Account, alles ist einfach sozusagen äh, es ist einfach praktisch ja also das kann ich nicht anders sagen äh, weil alles ist miteinander integriert Wer das nicht möchte, muss es nicht machen. Google arbeitet, glaube ich, das, das wird Marcel Weiss äh, besser wissen schon seit fast seit der Gründung mit der Data Liberation Front zusammen. Das heißt, wenn man bei Google sozusagen raus möchte und mit all seinen Daten und Accounts zu einem Anb anderen Anbieter wechseln möchte, ist es eben mit dieser mit dieser äh, mit dieser NGO und mit äh, den verbundenen Tools jederzeit möglich. Also was ich gerne nochmal als Aspekt in die Debatte reinbringen möchte, wir ja, reden ja über the next uh, big thing, ähm, vielleicht ist ja the next big thing uh, the next many little things. Ja? Also das ist glaube ich ähm, das, was wirklich äh, das Internet ja ausmacht, äh, ganz abgesehen jetzt von den Großen, über die wir die ganze Zeit sprechen. Äh, Nora Wohlert berichtet ja auch intensiv über die Berliner äh, Startup-Szene. Die ganze deutsche Startup-Szene ist äh, selbstverständlich, die ist äh, mindestens genauso rührig wie die Berliner. Äh, mein, da, auch das wurde ja wurde ja schon, schon eingehend äh, nachgewiesen, dass das Internet als Querschnittstechnologie durch die Wirtschaft gerade auch erst dabei sozusagen den Bereich, was man so als Old Economy ähm, etwas abschätzig bezeichnet. Ähm, gerade erst dabei ist, zu durchdringen. Also das klassische Unternehmen, eben die Möglichkeiten des Netzes erst gerade erobern mit dem Netz, neue Märkte erschließen, was auch immer, innovativer werden, eben mit, mit Cloud-basierten Tools auch die Möglichkeiten, kollaborativ, wie es so schön heißt, zu arbeiten. Auch übrigens, was auch, finde ich, viel zu wenig erwähnt wird, dass mit mit den Möglichkeiten, die die Cloud bietet oder auch das einfach Videokonferenzen bieten, das auch erhebliche ökologische Vorteile hat, die das Internet sozusagen in die in die Volkswirtschaft einbringt. Das heißt, ganz simpel, man spart Reisekosten, man muss die Leute nicht ständig durch die Welt kutschen. Dazu gibt es, glaube ich, eine Studie von, von ähm, nicht Intel, sondern, ähm, ist auch egal, also äh, auch ein Technologieunternehmen, also hunderte von Millionen Euro und entsprechende äh, Klimagase werden durch, durch Videokonferenzsysteme gespart, dadurch, dass die Leute nicht mehr die, durch die Welt schippern müssen. Und eine Sache würde ich wirklich gerne, gerne erwähnen, habe ich mit Frau Sitte auch vorhin abge, abgesprochen. Ähm, wir unterstützen ja zurzeit einen Gründerwettbewerb, die Gründergarage, gemeinsam mit der FU Berlin, mit Professor Faltin und mit einer Crowdfunding-Plattform äh, Indiegogo. Das ist wirklich ein fantastischer Wettbewerb, der zeigt, wozu das Netz in der Lage ist. Wir haben jetzt schon 140 Ideen auf dieser Plattform Gründergarage. Natürlich auch viele aus Berlin, aber auch anderswo aus Deutschland. Über 40.000 Euro sind da schon eingespielt worden. Über dieses Crowdfunding läuft noch bis Mitte Oktober. Das zeigt, was für ein Potenzial an Ideen sozusagen unterwegs ist, auch in Deutschland, wo es ja angeblich nicht mehr so kreativ und gründermäßig zugeht. Aber dieser Wettbewerb zeigt, finde ich, das Gegenteil. Das Internet hilft dabei, sowohl bei dem Training, was über der Gründergarage stattfindet, wie gesagt von, von Professor Faltin hier von der FU, aber eben auch Crowdfunding ist natürlich auch was, was über das Netz ermöglicht wird. Es kommt von Inigo, eine fantastische Geschichte, die wir gerne unterstützen. Und deswegen, wie gesagt, um den Bogen zu schließen, das sind eben diese vielen kleinen Dinge, die stattfinden und die vielleicht in der Summe, äh, wichtiger sind als die äh, vermeintlichen Big Player, die um, um dies immer in der öffentlichen Debatte geht. Ja, und ich denke, das ist ein, ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ganz, ganz viele kleine Unternehmen. So, Ich bin Generation X, Generation Y. Wir sind die erste Generation, die weniger haben werden als unsere Eltern. Wir werden einfach nicht so viel Geld haben wie ältere Generationen. Das heißt, wir müssen ganz anders denken, über was Erfolg heißt. Und ich denke, es gibt einen großen Wechsel, momentan in der Tech-Szene, man redet immer so Billion-Dollar-Exit, so wie kann ich so, wie kann ich etwas an Facebook verkaufen, etc., etc. Aber durch die Gründergarage ähm, und andere, andere Programme gibt es einfach die Möglichkeit, äh, Erfolg neu zu definieren. Und das kann auch sein, dass man einfach einen kleinen Firma gründet, der webbasiert ist, der sehr, sehr innovativ ist. Aber fokussiert ist auf ein eigenes Lieb Lebensstil. Das heißt, dass man kann einfach von zu Hause arbeiten. Und es kann ganz, ganz viele verschiedene Formen und, und Anwendungen sein. Und ich denke, der Zukunft ist echt. The Power of Many, sehr, sehr viele kleine, innovativen Firmen, die durch ein Net, offenes Netz zusammenarbeiten, um besseren Services anzubieten für, für ihren Kundschaft, egal wo die sind auf der Welt. Vielleicht ist Crowdfunding sogar ein Paradebeispiel dafür, was ihr euch so ein bisschen wünscht oder was hier immer wieder anklang, weil es schon so ist, dass gerade in den letzten Monaten in den USA gibt es das schon relativ lange, zwar aber auch relativ stark begrenzt, aber in Deutschland ist es ein Thema, was eigentlich jetzt erst so richtig aufkommt und was natürlich auch heißt, ich kann halt mit null Geld, wenn ich eine gute Idee habe, die, ähm, die ich verbreite, dann natürlich auch ganz viel über unterschiedliche soziale Netzwerke, relativ einfach Geld verdienen und dann meine Idee umsetzen. Das ist, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz positive Entwicklung mit dem Crowdfunding. Okay. Ähm ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf das Crowdfunding eingehen, weil für mich Crowdfunding eher so ein Buzzword ist in den letzten ähm, anderthalb Jahren, wo wir, denke ich mal, in den nächsten Jahren nochmal ähm, eine Ernüchterung erleben werden. Die beginnt ja schon jetzt, weil zahlreiche Projekte auf Kickstarter nicht mehr funktionieren und weil auch die Erfolgsaussichten, dass ein Projekt über Kickstarter funktioniert, an bestimmten Faktoren gekoppelt sind. Und das ist vor allen Dingen die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Aber ich möchte nochmal erinnern, dass die Diskussion ja hier eigentlich um the, the big thing geht und nicht um the small thing. <lacht> deshalb, ähm, deshalb ist ja das Interessante daran, dass wir hier zumindest zwei Vertreter von Plattformen haben und zwar ist, sind Plattformen the big thing, wäre meine These, und wird es auch bleiben. Und the next big thing kann auch nur wieder eine Plattform sein. Und das liegt einfach auch daran, dass man vielleicht ganz altmodisch überlegen kann, wo das Geld gemacht wird mit den Plattformen. Die Plattformen sind Intermediäre und die halten die Hand auf, bei den Wegen. Es sind sozusagen wie früher in der mittelalterlichen Stadt die Zollwächter oder die ähm, Leute, die den Zugang zum Markt kontrollieren. Und das ist the big thing. Weil man wenn man einen erfolgreichen Markt etabliert, etablieren kann und auch privatisieren kann, dort auch den Zugang ähm, den Zugang ähm, regeln kann und damit das Geld abzwacken kann von den Leuten, die was produzieren. Das ist natürlich das perfide, kann man sagen, an Etsy als ähm, eine erfolgreiche Plattform, weil dort kommen zahlreiche Leute, ihr ermöglicht den Leuten auch etwas, das kann man gar nicht in Abrede stellen, ihr schafft ja überhaupt erstmal einen Markt für... Ich sage das jetzt mal ganz lax, Heimarbeit. Und, ähm, aber gleichzeitig finanziert ihr euch ja darüber und ihr nehmt ja einen kleinen Obolus ab, egal wie ihr das politisch regelt. In ähnlicher Art und Weise haben ja auch Apple funktioniert mit iTunes. Und das Apple-Geschäftsmodell basiert ja zu großen Teilen darauf. Und auch die Strategien der Firmen basieren zu großen Teilen darauf, dass man halt die Arbeit anderer ausbeuten kann, sage ich jetzt mal in einer ganz provokativen Art und Weise. Ich schließe gleich noch eine Frage an. Ja, ich würde, also ich wollte sowieso zum Thema Geld verdienen ja. fragen. Ähm, man kann das jetzt Ausbeuten nennen, weil ihr natürlich den Leuten, die ähm, auf dem Markt erfolgreich sein wollen, einen Teil ihrer ihre Einnahmen wegnimmt, um die Plattform zu finanzieren. Andersrum, ähm, das Beispiel Twitter zeigt, wie ich finde, recht schön, ähm, wie es halt nicht läuft. Die ähm, versuchen ihr Geld über das alte Spiel Daten und Werbung laufen zu lassen, kriegen das nicht hin, machen ihre Plattform immer, immer dichter, geschlossener, kriegen immer unzufriedenere ähm, User und das ist, glaube ich, eine Abwärtsspirale, in die die sich bewegen. Während es ja immer wieder und seit Jahren Stimmen gibt, die sagen, dass sich Twitter mit ähm, Paid-Accounts ähm, und Premium-Accounts vielleicht cleverer finanzieren könnte. Also man kann so eine Plattform braucht eben auch Geld, um die Plattform laufen zu lassen. Also von irgendjemandem muss es nehmen, sie kann es von den Anbietern nehmen. Ähm, das wäre dann ähm, ähm, sozusagen bösartig Wegelagerei, Ich kann sie aber in einem anderen Fall wie Twitter eventuell auch von den Usern nehmen. Ähm, ist das vielleicht ein Weg, um Offenheit zu erhalten, dass ich doch letztlich über sozusagen irgendeine Paywall die Offenheit garantiere? Ähm, bei Etsy bei würde ich sagen, das ist auf jeden Fall kein... Paywall. <lacht> ähm, wir sind äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Apple, jeder kann einen Account erstellen, jeder kann ein, etwas zu anfangen etwas zu verkaufen. Die werden rausgeschmissen, wenn die Sachen nicht handgemacht sind oder wenn sie unsere Regeln so verstoßen, zum Beispiel die verkaufen menschliche Schädel oder solche Sachen, ähm, was, was manchmal passiert. Ähm, <lacht> es ist erstaunlich, wie innovativ die, die, die Menschen sind. Aber die Sache ist, bei, bei Etsy, wir nehmen nur 3,5% Provision von jedem Verkauf. Das ist deutlich weniger von jeder anderen Marktplatz auf der Welt, der, der sowas macht. Und was ich auch sagen kann, ist, wir sind nicht die einzige solche Marktplätze. Es gibt auch, okay, wir sind die Original, wir sind in 2005 gegründet, aber es gibt anderen. Unsere Verkäufer können auch zu Marktmärkten gehen, die können überall ihre Sachen verkaufen. Und es ist nicht, wenn, die einen, wenn, sie, wenn sie anfangen auf Etsy zu verkaufen, dass sie nirgendwo anders Geld verdienen können. Ähm, so, auf jeden Fall sind wir kein Walled Garden. Ähm, und was wir, was, was wir bei Etsy sehr viel Wert Daran legen, ist einfach unsere Verkäufer beizubringen, wie sie bessere Entrepreneurs werden kann. Für uns, wir, es gibt sehr viele Konkurrenten, die investieren sehr viel Geld in was man also um, Buyer-Akquise nennt. Für uns ist das nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Verkäufer unterstützen, bessere ähm, Businesspeople zu werden. Und das heißt, dass wir we encourage them, dass die, dass die, dass die gehen zu, zu Märkten so im echten Leben. Die können auch auf anderen Plattformen verkaufen. Aber für uns ist es ihren Erfolg ist das Wichtigste. Und ähm, wir sind auch, weil wir versuchen auch, zu sagen, wir, wir reden immer über diese the power of many small businesses. Ähm, und wir sind auch registriert als ein B-Corporation. Das ist etwas, was aus Amerika kommt und ich denke nicht, dass es das so wichtig ist in Deutschland, weil in Deutschland natürlich gibt es Gesundheitsversicherungen, es gibt ganz viele, so also eigentlich, es gibt Sozialversicherungen, in Amerika natürlich nicht. Und es gibt jetzt in Amerika eine Bewegung von, von wie gesagt, B-Corporations und, ähm, äh, und es ist ein Versuch, Private Enterprise für Public Good zu schaffen. Das heißt, man muss beweisen, man wird jedes Jahr geprüft, zu zeigen, wie viel Energie man verbraucht. Man ist geprüft, wie viel alle Mitarbeiter bezahlt wird. Das heißt, dass der bestbezahlte Mitarbeiter, darf, ich denke, nur viermal so viel wie die wenigstbezahlte bezahlte Mitarbeiter, bezahlt werden. Ähm, und äh, wir versuchen nicht nur über solche Sachen von Offenheit zu reden, wir versuchen auch in unserer Firma so zu leben. Und ich denke, es ist möglich, dass, dass, dass andere auch anderen Firmen es auch so machen. Mhm. Ja ich finde die Diskussion insofern gerade ganz spannend, äh, weil sie wahrscheinlich bei jeder anderen Partei ähnlich laufen würde. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, also sind in der Diskussion von einigen Sachen schon angesprochen worden, äh, sozusagen die outgesauste Heimarbeit, äh, die da gerade kam oder auch die Frage, was, was ist mit den großen Monopolen, äh, wie ist das mit, mit semi-öffentlichen Plattformen, mit der Infrastruktur für die Wissensgesellschaft, die von Privaten bereitgestellt wird, was muss da der Staat, was muss die Gesellschaft leisten? Mich würde interessieren, weil ich als Grüner jetzt hier bei den Linken sitze und mir äh, eine Debatte über Businessmodells anhöre, äh, wo da sozusagen das spezifisch Linke wäre. Ähm, das setzt voraus, dass ich, oder, ihr das, Linke seid. Das ist eine ganz gute Frage. Zum Beispiel bei, bei Etsy, was sehr spannend ist. Wir haben etwas in unsere so Plattform was wir stark unterstützen, das heißt Teams und Teams sind Gruppen von Menschen, die be bestimmten verkaufen Sachen verkaufen, zum Beispiel wir machen alle, ähm, wir sind alle Topf Töpfer oder das sind Teams, wir sind alle aus Berlin ähm, und wir sehen, dass diesen Teams nutzen, so die, they, they create small communities, um, um collective bargaining, zu machen manchmal. Also wir haben manchen Teams, die dann Gesundheitsversicherungen geschaffen haben für ihren Mitglieder. Und aber trotzdem ist ist Etsy so, wir sind eigentlich market, wir sind total market driven. Wir sind es ist schon ein competitive Marketplace, aber trotzdem es ist möglich für unsere Mitglieder in ein sehr ähm, kollaborativen und linke ähm, Struktur erfolgreicher zu werden. Da, da würde ich da würde ich gleich nochmal da würde ich gleich noch mal zurückfragen. Okay. Ähm, ich habe es nicht genau beobachtet, aber ich erinnere mich sehr gut, dass es irgendwie im Laufe dieses Jahres, ähm, wir haben da scherzhaft Weberaufstände genannt von den Leuten, die auf Etsy sind. Also die Kurzform war, glaube ich, Etsy wollte ähm, Menschen stärker unterstützen und anwerben, die äh, durchaus industrieller. Äh, fertigen, was ich persönlich gut finde, weil ich finde das eine ne super Geschichte. Ich halte nichts davon, äh, Menschen zu vereinzeln und zu sagen, ihr seid Solo-Selbstständige und bastelt ein bisschen in Heimarbeit. Aber da haben die ganzen Solo-Selbstständigen, die in Heimarbeit gebastelt haben, ja richtig Kampagnen gegen Etsy gefahren. Wie ist das eigentlich ausgegangen, das wäre so die eine Frage, die ich habe. Und die zweite Frage äh, an Google, <lacht>, äh, an Google, die ich habe, ist, ähm, das ganze Thema Offenheit und so weiter und so fort. Kann es sein, dass es tatsächlich nicht mehr so wichtig ist? Der ganz aktuelle Fall ist ja äh, die, die Google-Klage gegen das, äh, gegen den Android-Fork von Alibaba, also entweder ist es offen, dann kann es auch jeder forken, oder ist es ist halt nicht offen, dann verklage ich die Mitbewerber, die mein Zeug benutzen. Und ich könnte auch ganz viele Beispiele bringen, warum die Data Liberation Front nur noch eine Marketingmaßnahme ist und wo man überall eingeloggt ist, also logged in ist, wenn man Google-Dienste nutzt und so weiter und so fort. Das wären meine zwei Fragen. Also einmal passiert da tatsächlich, was ist da eigentlich rausgekommen? Ähm, können Sie vielleicht nochmal das... das so, was war genau der, der Fall, dass die... Etsy hat angefangen äh, Leute zu unterstützen und aktiv dafür mhm. zu werben, dass äh, Menschen, die, die das anfangen industrieller zu fertigen. Also mit naja. mehr Leuten und in okay. größeren Teams und äh, wie auch immer, also die ein Business daraus gemacht haben, was ich persönlich wie gesagt ja. gut finde. Und dann haben sich die normalen Etsy-Mitglieder dagegen verschworen und verbündet und... Äh, äh, große Kampagnen gegen Etsy gemacht und so und da war ja. man Frage, was ist da nicht rausgekommen? Äh, ich bin nicht sicher über welchen genauen Fall Sie, Sie sprechen, ähm, aber natürlich das ist schwierig. Wir sind ein riesen Marktplatz und wir sehen, so, wir haben angefangen in 2005 mit sehr sehr viele, äh, das war so, basteln. Und jetzt sind wir an der Phase, wo ganz viele Designer, das ist die erste Schritte für sehr viele ähm, erfolgreich zu werden und es gibt und wir, natürlich, wir wollen das unterstützen. Wir wollen, dass unsere Verkäufer erfolgreich werden. Und wir möchten, dass die erfolgreich sind in der Sinn, wie sie es so sein möchten. Dass die sagen, ich will nur 30 Stunden pro Woche arbeiten oder ich will 80 Stunden pro Woche arbeiten, weil ich liebe meine Arbeit. Und das ist ihre Entscheidung. Und natürlich, wir unterstützen die, die richtig erfolgreich werden möchten. Wir haben so unsere, unter unsere Richtlinien, man kann... Es muss nicht von jemandem selbst gemacht sein. Man kann auch Teil von ein, eines Kollektives sein. Man muss nur zeigen, was für uns am wichtigsten ist, ist das Geld, dass das Geld geht direkt von den Käufer, von den Käufer direkt an den Ver Verkäufer, so dass es keinen Middleman gibt, ähm, die dann ähm, so einen, einen bestimmten Prozent abnimmt. Wir wir sind nicht Teil von dieses Prozesses und deswegen. Ähm, bin ich, kann ich nur sagen, dass wir haben keine, keine Änderungen in unsere Zahlen gesehen Wir haben ständiges Wachstum überall in der Welt. Ähm, und ich denke manchmal ist es einfach so eine kulturelle Änderung. Bei jeder Plattform, wenn neue Änderungen kommen, werden die Leute ganz sauer. Man sieht das bei, bei Facebook, man sieht das bei Twitter überall. Ähm, manchmal sind die Änderungen nicht so gut, aber bei uns bis jetzt hat das uns nicht geschadet. Mhm. Ja, also... Alibaba, ich kenne weder den Fall Alibaba, <lacht> äh, noch weiß ich jetzt genau, was Sie damit meinen, dass man bei Google logged in ist. Also da wäre jetzt das Angebot, ich gebe Ihnen nachher meine, meine Kontakte und dann beantworte ich gerne die Fragen dann nachträglich. Aber ich kann's jetzt, kann jetzt nicht da viel zu diesen Fällen sagen, ist vielleicht jetzt auch für den Rest äh, unseres Themas und der Debatte nicht so zentral. Mhm. Was ich ja ganz spannend finde, deshalb ist ja die Runde hier vorne so zusammengesetzt, um nochmal auf die Frage des Grün zurückzukommen. Ähm, es ging uns ja gerade darum, ähm, zu überlegen gemeinsam in, solchen in so einer Diskussionsrunde. Ähm, Klassischerweise wo soll, wo muss man eingreifen oder gibt es nicht genügend Potenzial, sozusagen marktgetrieben ähm, und vor dem Hintergrund ähm, der denkbaren Innovationen in dem Bereich, die aus sich selbst heraus Veränderungspotenzial bergen. Also wo man sozusagen Grundlagen liefern muss und äh, das ähm, Handlungsspielraum öffnet für beispielsweise kleinere und innovative Unternehmen in diesem Bereich, nicht nur im Internetbereich sondern eben auch im analogen Bereich. Das hat ja heute Morgen schon eine Rolle gespielt. Und da bin ich immer noch der Meinung, dass wir möglichst sparsam mit solchen Eingriffen äh, über solche Eingriffe diskutieren sollten, sowohl was äh, die Unternehmer, äh, Unternehmen anbetrifft, hinsichtlich äh, der Umsetzung ihrer Überlegungen und Innovationen und auch hinsichtlich der Tatsache, dass äh, wir sozusagen auf der Ebene, ja, ich sage jetzt mal Grundgesetz, und beispielsweise in puncto Netzpolitik, Netzneutralität, Datenschutz und dergleichen. Also dass das die Ebene sein sollte, auf der sich Regulierung bewegen sollte und wir vor dem Hintergrund diese Steuerungsmechanismen, die man am ehesten erwartet, möglichst wenig aus, dem Staat, aus der staatlichen Sphäre heraus machen sollten. Das ist sozusagen die Grundbotschaft, die, dieser, die der Zusammensetzung diese Runde zugrunde liegt. Jetzt kann ich das nur noch mal, würde ich das ganz gerne einfach mal spiegeln vor Ihrer Überlegung, was, was ist an Steuerung überhaupt sinnvoll oder denkbar, was Innovationsfähigkeit erhalten kann, perspektivisch oder mittelfristig? Also, also ich sehe das, sehe das ähnlich, so Regulierung in dem Fall oder in diesen, in diesen Bereichen sehr, sehr sparsam. Also wir müssen einmal vor dem Immer vor Augen behalten, dass wir gerade uns in, in, in einer Zeit befinden, in der ein sehr starker Umbruch stattfindet und die die Veränderungen auch schwer vorhersehbar sind. Aber also ich sage immer so ein Politiker, der jetzt regulierend auf die Internetwirtschaft eingreifen soll, der soll der soll mir äh, um, um, um mir das als Bürger jetzt verständlich zu machen, warum er warum er dazu befähigt ist, soll er mir äh, so darbringen, dass, es, dass also soll er mir glaubwürdig darlegen, dass er zum Beispiel den Erfolg von Twitter hätte vorhersehen können. Denn wenn er das, oder das nicht kann, dann, soll, dann sollte er als Politiker da vielleicht lieber nicht so regulierend sagen, dass das gut ist und das ist schlecht. Also da sollte man lieber ein bisschen äh, sich zurücknehmen und, und da dem, also die, Innovat, die Innovation da äh, machen lassen und, und natürlich dann den Grund der Innovation Natürlich äh, so, sollte der Staat sicherstellen, also dann zum Beispiel die Netzneutralität. Ja, also wenn wir keine Netzneutralität mehr haben, wenn jetzt äh, Google jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Telekom und, und also mit, mit, mit allen Internetprovidern dann äh, Verträge abschließt, damit sie schneller durchgeleitet werden als irgendwelche Startups, dann bekommen wir keine neuen Googles mehr. Also, dieser, dieser Grund muss, muss, glaube ich, sichergestellt werden. Das muss reguliert werden, aber alles, was dann darauf stattfindet, da können wir sehr schwer vorhersehen, was, was überhaupt wohlfahrtssteigernd ist und, und wie, sich das, wie sich das entwickelt, weil wir sehen ja auch gerade, gerade in der Internetwirtschaft eine zunehmende Komplexität, was eben auch gerade die Kooperation oder die Zusammenarbeit zwischen den Diensten angeht. Eins der Kernprobleme in dem Bereich ist auch, was mir immer wieder zugetragen wird von ganz, ganz vielen Startups, dass der Dialog zwischen Politik und Startups eigentlich ein sehr, sehr schwieriger ist, weil natürlich auch beide Seiten vielleicht ganz, ganz unterschiedlich arbeiten. Ja, Also Politik, da ist immer natürlich alles eher langsam, es gibt bestimmte Prozesse, man muss natürlich auch ein bisschen wissen, wie die politische Kommunikation überhaupt funktioniert und die Ansprache und ähm, Start-Ups auf der anderen Seite sollten sich vielleicht viel mehr damit beschäftigen, weil die Politik natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen setzt, sowohl im Internet als auch, wenn es um Gründungsthemen geht. Und da gibt es gerade so erste Tendenzen, dass die Start-up-Szene in Deutschland Bemühungen hat, in Verbänden zu denken, brauchen wir sowas, brauchen wir sowas nicht, werden wir noch durch den Bit kommen. Genug vertreten, ist das nicht so? Ähm, was kann man machen in dem Bereich? Und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung gerade, die eigentlich entstand, weil im Jahressteuergesetz 2013 es einen Teil gibt, der Business Angels sehr, sehr stark betreffen äh, wird. Und ähm, ich weiß, yeah, yeah, Business Angel-Gesetz so würde ich es persönlich nicht nennen, es geht um Schachtelprivileg. Ähm, wie auch immer man dazu steht, was die ganze Debatte halt zeigt, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass beide Seiten miteinander kommunizieren und was ich mich oft gefragt habe, ist das zum Beispiel, ich glaube Soundcloud ist so ein Paradebeispiel dafür, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Dienste, die betroffen sind im Internet, ähm, habe ich das Gefühl, dass eigentlich gar nicht mit den relevanten Playern im Startup-Bereich gesprochen wird. Und natürlich ist es so, dass zum Beispiel, das merkt man auch sehr deutlich, Google baut hier gerade ein neues Office auf in Berlin, ähm, Facebook hat hier ein neues Lobbybüro und so weiter und so fort. Die Großen sind natürlich einfach von der Stimme her auch mächtiger gegenüber der Politik. Und ich glaube, da wird man sich in, in Zukunft fragen müssen, wie man das immer weiter aufbricht und auch den Dialog zwischen Start-ups und Politik stärker fördert. Es gibt erste Tendenzen, aber Frau Merkel hat sich dann natürlich auch mit den Top-8-Unternehmern getroffen. Genauso macht das ein Rösler und ähm, ähnlich wird es bei Wovereit sein, der jetzt die Start-up-Szene eingeladen hat. Ähm, natürlich muss es auch immer irgendwo einen Anfang geben, aber ich glaube, dass das ein Thema sein wird, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man da auch wirklich mit Start-ups spricht und überhaupt das Interesse einfängt, welches da in der Szene ähm, ist. Ich habe jetzt noch zwei Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum, die würde ich noch zulassen. Bitte keine Mega-Fragen für die Weltformel stellen, <lacht> weil eigentlich müssen wir gleich fertig werden und äh, deshalb... Äh, etwas kurz fassen. Also wenn wir über Regulierung äh, reden, fällt mir natürlich sofort eine Sache auf. Ähm, wenn man mit einem äh, Unternehmen wie Google zu tun hat oder mit Facebook oder mit anderen Sachen, die, die äh, mittlerweile eine Macht entwickeln, die stärker ist als die von Staaten. Ähm, dann ist es ja nicht nur so, dass man äh, dort als Staat zugucken darf, sondern man muss ja überlegen, ob man dort tatsächlich Regulierung machen muss. Also für, für mich gerade das aktuelle schöne Beispiel ist die ganze Frage mit, dem Algorithmus für die Autovervollständigung von Bettina Wulff versus wir nehmen Pirate Bay aus dem Index. Das ist halt eine politische Entscheidung. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir tatsächlich darüber nachdenken, ob äh, wir dort, über, also dort tatsächlich Regulierungsmechanismen brauchen, die genauso auch äh, im Kartellrecht weltweit eingesetzt werden. Und das hat aus meiner Sicht genau auch diesen Hintergrund. Ähm, ich glaube, Wirtschaftsförderung also genauso. Da, da muss man halt gucken, dass man ähm, bestimmte Strukturen fördert, und da muss man tatsächlich aus meiner Sicht auch tätig werden. Das, da, da ist einfach viel zu wenig. Aber ich aber also glaube, dass der richtige äh, starke Lügungsbedarf neben neben ähm, den der Plattformneutralität oder, oder äh, Neutralitätsgeschichten einfach diese äh, eine ganze Sache ist, wo das halt einfach umkippt, wo, wo aus äh, wo aus kommerziellen Akteuren ähm, äh, Akteure werden, die einen ganz großen Einfluss haben auf Politik und auf einer Gesellschaft in einer Art und Weise, die halt nicht mehr so einfach nur so äh, akzeptabel äh, sein darf, sondern einfach auch tatsächlich diskutiert werden muss. Also ich muss erstmal ganz kritisch ähm, den Kollegen von den Grünen recht geben, ähm, wenn der, der, der bemängelte, dass es halt immer ähnlich abläuft und dass es halt in dem Sinne keinen so richtigen... Anscheinend keinen so richtigen linken Standpunkt gibt. Ähm, mein Vorschlag dafür wäre, dass man halt versucht, ähm, auf die Aufmerksamkeitsmonopole zu gehen, die Aufmerk äh, aufmerksam äh, die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die auch politisch nach Magneten funktioniert. Google ist so ein Magnet, Apple ist so ein Magnet. Bestimmte Marken funktionieren als Magnete und die entscheiden dann darüber, dass halt ein Produkt halt kommerziell erfolgreich sein kann oder eben auch nicht. Und ähm, und ich ich glaube ganz ehrlich, dass es dort einen bestimmten Bedarf gibt, nachzudenken, dass es eine Regulierung gibt oder ein Gegenangebot, was unkommerziell, was nicht kommerziell aufgebaut ist und das eben kein Problem hat damit, bestimmte technische Algorithmen auf offen zu legen, weil eben kein kommerzielles Interesse dahinter steht. Also das wäre mein Vorschlag oder meine Idee, wie so etwas laufen könnte. Ich möchte auch dazu sagen, dass halt man eben nicht wie selbstverständlich davon ausgehen kann, dass aus privaten und kommerziell orientierten Engagement automatisch die besten Lösungen erwachsen. Jetzt wurde das eben Twitter als Erfolgsmodell gehandelt. Twitter ist in meinen Augen kein Erfolgsmodell. Man weiß immer noch nicht so richtig, wie die geschäftsbilanzen aussehen und ob das ob die firma die nächsten zwei jahre und überleben wird wissen wir nicht ne? also deshalb also, also deshalb möchte ich halt bestimmte sachen halt relativieren die hier so kommen so hoffnungsfrohe gründe denn ganz häufig geraten eben die Gründungen, die halt gescheitert sind obwohl es halt ein gutes produkt war aus berlin beispielsweise dieser aki aki plattform die ähm, vor mehreren jahren gegründet war und halt etwas gemacht hat was jetzt auch in amerika dann nachgebaut worden ist aus dem Blick, aber die scheitern auch. Und das liegt nicht unbedingt am Produkt, sondern es liegt an der Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Danke. Ja, vielleicht, ähm, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, auch nur ganz kurz noch, mal noch zwei Punkte. Einmal äh, das mit dem Offenlegen des Algorithmus, das ist ja immer eine, eine sehr beliebte Forderung, also ganz einfaches Argument. Er kann schon allein deshalb nicht offengelegt werden, weil er sonst sozusagen von Betrügern ausgenutzt wurde zu Lasten aller Nutzer, die sonst bei Google unterwegs sind. Zum Zweiten, es wird immer so, das, das zieht sich ja so durch so ein bisschen. Also ich, ich habe das heute als sehr positive Atmosphäre empfunden, wohl gemerkt, aber natürlich bei allen Argumenten auch gegen Google zieht sich immer so ein latenter Vorwurf durch, dass irgendwie dieses Google oder überhaupt diese großen Unternehmen so ein unmoralisches Wesen sind, ja, wo also keinerlei Werte im Unternehmen bestehen. Also ich kann jetzt nur für Google, da freut sich vielleicht auch der Kollege von den Grünen, vielleicht nochmal einen Punkt bringen, der, den vielleicht viele gar nicht kennen, das ist eine, war von Anfang an eine Vorgabe der beiden Unternehmensgründer, dass natürlich auch Umweltaspekte bei Google großgeschrieben werden und wir sind wirklich stolz, dass seit 2007 Google CO2-neutral äh, produziert. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Das heißt, 35 Prozent. 35 Prozent unserer Energie, die wir verbrauchen, kommt aus Erneuerbaren. Der Rest wird durch Aufforstungsprojekte und andere kompensiert. Das ist so eine tolle Sache. Das müssten wir nicht machen. Das machen wir einfach so, weil uns das am Herzen liegt. Ich wollte nur noch mal ganz kurz zwei Sätze zu der Ökonomie der Aufmerksamkeit sagen. In Berlin gibt es ja gerade einen relativ großen Hype um die ganze Internetszene. Da wird auch international medial sehr stark begleitet, also Berlin, das neue Silicon Valley und so weiter und so fort. Was man vielleicht ein bisschen beruhigend dazu sagen kann, ist, dass nicht immer unbedingt die Unternehmen, die am meisten in den Medien präsent sind, die sind, die am Ende erfolgreich sind. Also ähm, sehr, sehr auffällig ist, dass die, die sich selbst sehr viel hypen und die sehr viel von den Medien gehypt werden, gar nicht unbedingt die sind, die dann äh, am Ende die schwarzen Zahlen schreiben und die äh, großen Nutzerzahlen gewinnen. Ich will noch, noch zwei Sätze zu den äh, kommerziellen Akteuren sagen, die so mächtiger als der Staat sind. Da sollten wir vielleicht bei dem Stichwort aber vielleicht beim nächsten Mal äh, über die Presseverlage reden, die gerade ein schädliches mhm. neues Gesetz äh, versuchen durchzudrücken und da relativ gut dabei sind. Wir denken da unten, das unser Dach, Vertical Media. <lacht> Wir sind aber auch selbst ein start -up natürlich. Okay, wollen Sie noch Nicht. Ja. dann dann obliegt mir das jetzt, es etwas abzubinden. Also ich sage mal, wir machen die zweite Konferenz. Wir haben uns dieses Panel so versucht zusammenzustellen, dass aus unserer Sicht eben auch deutlich wird, dass wir vor allem eben in die Richtung Vielfalt denken und ähm, die Angebote und die Rahmenbedingungen unter diesem Blickwinkel gestaltet werden sollten und müssen und dass das ähm, innovative Potenzial sozusagen und die Leute im Netz selber eine Chance haben auf weitere Teilhabe und dergleichen mehr und dazu gehört mit Sicherheit ein Stück Perspektivenübernahme sowohl was die Interessen der Akteure auf der einen wie auf der anderen Seite anbetrifft und es ist natürlich eine Aufgabe der Linke, deshalb habe ich ja am Anfang so ein bisschen frech gesagt, die Linke muss sich diesen Themen stellen, ist natürlich ähm, jetzt auch stärker dadurch gefordert und ähm, was uns eben obliegt, ist dabei eben den grundsätzlich freiheitlichen Ansatz, den das Internet sozusagen bietet, nicht nur zu erhalten, sondern auch in Politik umzusetzen und äh, dabei die Voraussetzungen zu schaffen. Das ist so mein Herangehen an diese ganzen Fragen. Muss man alles noch mehrheitsfähig machen? Und vor dem Hintergrund sage ich jetzt mal, bedanke ich mich sowohl für die Hinweise, was, an, was von den Linken erwartet wird, also nicht nur von der Linken, sondern von den Linken ähm, und ich bedanke mich bei jenen, die sich hier vorn an dieser Diskussion beteiligt haben und ich hoffe, es hat allen trotzdem Spaß gemacht.